Dieses Video setzt nur Kenntnisse der vier Grundrechenarten und das Video über Potenzen voraus. Klammer auflösen oder auch ausmultiplizieren aus genannt. Multiplikation oder Plutimikation, wie Pippi Langstrumpf-Lack sagt. Ja? Also lösen Sie die Klammern auf. 2 mal Klammer auf 3x-5, Klammer zu. Und wer sich jetzt fragt, wo ich das Mal gesehen habe, wenn zwischen zwei Ausdrücke in Mathematik nichts steht, das ist in der Regel einmal. Mal. Einzige mir bekannt Ausnahme sind die gemischte Zahlen. Das steht in einem anderen Video. Aber wenn in der Regel wenn nichts dazwischen steht, ist ein Mal gemeint. Und daher sage ich jetzt hier zweimal Mal, Klammer auf wenn man jetzt aus Multiplizieren sagen was ist das ziel hier ist einen ausdruck ohne klammer zu schreiben der gleichwertig zu diesem ausdruck mit klammern ist probieren wir zunächst einmal die klammern einfach wegzulassen naja da erkläre ich das auch mitten mal okay probieren wir einfach die klammer wegzulassen also 2, die klammer lassen wir mixed also 2 mal 3 6, 6x minus 5. Okay, schauen wir mal jetzt mit einem einfachen Beispiel. Wenn x jetzt, x steht für irgendeine Zahl, ja? wenn x gleich 0 ist. Ja? Was haben wir dann als Ergebnis? Hier oben, das ist in Klammer, Klammer muss man erst machen, also 0 minus 5, das ist minus 5. 2 mal minus 5 ist minus 10. Im zweiten Beispiel, 6 mal 0 ist 0, minus 5 ist minus 5. Wir haben doch nicht das gleiche Ergebnis. Also, wenn wir einfach die Klammer weglassen, haben wir nicht einen gleichwertigen Ausdruck. Das Ergebnis muss immer das gleiche sein. Auch mit 1 kann man das sehen. Also ist egal, was man ausprobiert, das wird nicht das gleiche sein. Hm. Wenn wir aber jetzt beide Summanden hier in Klammer, wenn wir beide mit der Zahl da draußen multiplizieren, 2 mal 3x und 2 mal 5. 2 mal 3x, das ist 6x und 2 mal 5, das ist 10. Also, wir haben jetzt den Eindruck hier unten, diesen Eindruck, ohne Klammer geschrieben. Und schauen wir mal, ob das stimmt, dass es immer gleich ist. Hm? Mit 4 stimmt es. Und das haben wir hier so gezeigt. Also, 3 mal 4 ist 12. 12 minus 5 ist 7. Und 2 mal 7 ist 14. Hier, wenn x4 ist... 4 mal 6, 24, minus 10, das ist 14. Man kann, egal welche Zahl, jetzt ausprobieren, das Ergebnis wird immer das gleiche sein. Das bedeutet, dieser Ausdruck, und das war am Anfang gegeben, ohne den Rest, ja, dieser Ausdruck hier, der ist gleich so viel mit diesem Ausdruck, Ausdruck hier, jetzt dieser Ausdruck hat nicht mehr klammern also das bedeutet die klammer löst man auf indem jede summand in klammer mit dem ausdruck außerhalb der klammer multipliziert wird egal jetzt ob die zwei links oder rechts steht ja okay also es wird mit jedem summand so multipliziert und da kann man das ohne klammer schreiben ich habe jetzt ein beispiel mit einer klammer wie löst man das hier auf und sehr praktisch ist immer diese Pfeile hier so zu zeichnen. Es ja? muss nicht ein Pfeil sein, das können einfache Verbindungen machen. Ich habe das jetzt mit Pfeilen so gemacht, damit es eindeutiger ist. Ja? Also das hier draußen mit dem multiplizieren, das hier draußen mit 7 und das hier draußen auch mit 5x. Und da sieht man das jetzt hier: das hier, das mal das, das steht da. Ja? Das mal das, da steht es. Und das mal das, da steht es. Die Pfeile, sage ich noch einmal, sind wirklich sehr hilfreich. Und wie macht man diese Rechnung jetzt hier? Also wie schon gesagt, wenn nichts dazwischen steht, zwischen 2 und x x², das ist ein mal gemeint. beim mal spielt die Reihenfolge nicht eine Rolle. Und daher können wir 2 mal 3 berechnen. 2 mal 3 ist 6. Und x hoch 2 mal x hoch 5, wie wir auch im Kapitel über Potenzen gesehen haben, ja, da muss man die Hochzahlen addieren. Und das bedeutet, x hoch 2 mal x hoch 5, 2 plus 5, das ist x hoch 7. Jetzt das nächste, das steht Minus dazwischen, 2 mal 7, 2 mal 7, das ist 14. Und x hoch 2 bleibt, wie es ist. Ja. Und was ist jetzt hier im dritten Pfeil? 2 mal 5, 2 mal 5, das ist 10. Und x hoch 2 mal x, wie oft habe ich jetzt hier die, 2, äh, die x, das x? Entschuldigung, x hoch 2, 2 mal hier. Und einmal da, insgesamt 3 mal, also x hoch 3. Und das sage ich jetzt hier noch einmal, damit es klar ist, wenn bei x oder a bei irgendeinem Symbol keine Hochzahl steht, ist eine 1 gemeint als Hochzahl, nicht eine 0, eine 1. Also zweimal hier und einmal da, insgesamt 3. Wenn wir jetzt zwei Klammer haben. Was bedeutet mit zwei Klammer? Also das bedeutet jetzt hier, jedes von dem muss mit dem ganzen Ausdruck hier multipliziert werden. Also 2x2 und mit dem ganze Klammer. Aber wenn ich 2 x quadrat mit dieser ganze Klammer multipliziere, dann muss ich das mit dem und das mit dem. Hier mit 4. Und das haben wir jetzt hier gezeigt. Also 2x² mal 3x² und 2x² mal 4. Das gleiche gilt aber für 5. Das muss auch mit dem Ausdruck außerhalb von dieser Klammer multipliziert. Also 5 muss sowohl mit 3x² als auch mit 4 multipliziert werden. Machen Sie immer diese Pfeile, die sind wirklich sehr äh, hilfreich. Also jetzt hier, das mit jedem von der anderen Klammer da. Und das auch. Und wenn wir jetzt das machen, 2x2 mal 3x2, 2x2 mal 4, 5 mal 3x2 und 5 mal 4. Warum es minus da ist, werde ich gleich danach erklären. Schauen wir jetzt zuerst diese Rechnung: 2 mal 3. Wie schon gesagt, wenn nichts dazwischen steht, ist einmal hier. Und. Beim Multiplizieren kann man die Reihenfolge ändern, also 2 mal 3, 6, x hoch 2 mal x hoch 2, wie schon im Kapitel über Potenzen gesehen, da muss man die Hochzahl addieren, also 2 und 2, 4, was ist jetzt hier, 2 mal 4, 8, da haben wir nur x hoch 2, das bleibt so, dann 5 mal 3, 15, da haben wir nur x hoch 2, das passt, und 5 mal 4, 20. Und wieso jetzt ist hier Minus und da Minus und da Plus und da nichts. Also wenn wir eine Klammer hier haben, dann müssen wir hier, okay, in der Regel nicht immer, aber haben wir jetzt hier eine Klammer und eine Zahl. Okay, und jetzt ist die Frage, was ist diese, dieses, diese Sache hier? Ist sie als Plus gemeint oder als Minus? Wenn wir jetzt nur eine Zahl haben, sagen wir mal, haben wir nur eine, Schauen wir haben wir hier, hier, jetzt hier sowas? Die 2 hier. Ja? Wenn wir nur die 2 hier. Ist sie mehr als 0 oder weniger als 0? Das ist als positiv gemeint. ja Also, es ist, als ob eine Plus da steht. Und wenn wir dieses Plus auslassen, nicht schreiben, ist es gemeint, ja? dass es eine positive Zahl ist. Wie hier. 4. 4 ist als positiv, als plus 4 gemeint. ja Gehen wir also jetzt hier einen beiden Klammern und denken wir jetzt hier das vor sich, also da steht nichts, also ist ein Plus gemeint. Das gleiche ist, gilt hier. Und Plus mal Plus, da gibt es eine Regel, die steht hier unten, diese Regel. Plus mal Plus ist Plus. Plus, dieses Plus muss für diesen Ausdruck gelten. Für diesen Ausdruck. Also Davor muss ein Plus stehen, hier. Aber weil es ganz am Anfang ist, können wir das auslassen. Jetzt hier davor ist ein Plus gemeint, weil nichts steht und da vor 4 steht ein Minus. Plus mal Minus, das muss ein Minus sein, wie man hier auch in der Regel sein. Plus mal Minus Minus, also vor diesem Ausdruck 2 2 mal 4, da ist es, davor muss ein Minus stehen. Genauso ist es hier. 5 mal 3x2. 5 mal 3 x das ist ein Minus davor und da nichts, also plus, minus mal plus, minus mal plus, das ist Minus. Und das bedeutet, vor diesem Ausdruck, also vor 15x2, muss ein Minus stehen. Und als letztes, minus mal minus 5 mal 4, das ist 20, und minus mal minus, sieht man hier in dieser Regel, ist Plus. Also plus 20. Jetzt in diesem Ausdruck hier kann man auch noch etwas machen. Wieso? Das ist etwas mit der gleichen Basis und der gleichen Hochzahl. x². Also die zwei Sachen kann man zusammenbringen, wie, man, wie wir im Kapitel über Potenzen gesehen haben. Also minus 8, minus 15, das ist minus 23 x 2 insgesamt. Und so kann man Klammer auflösen. Warum jetzt plus mal plus oder plus mal minus, plus mal plus plus ist und plus mal minus minus und so weiter und so fort, das kann man im Buch hier in Ruhe Ruh lesen. Das ist ein bisschen komplizierter. Aber wenn Sie wollen, können Sie das lernen. Danke sehr.